Heyo Leute, ich bin mal wieder am Start und heute spielen wir mal wieder Five Nights at Freddy's 3, Folge 2. In der letzten Folge sind wir etwas abgekratzt. Ein wenig. Wir sind immer noch nach zwei. Weil ich nicht checke, wie der Typ funktioniert. Also ich darf ihn nicht hier hinlocken, ich muss ihn am besten hier hinlocken. Oder? In diesem Raum ist perfekt, richtig. Ich muss immer gucken, wo er ist. Ganz wichtig. Kameras? Da ist er jetzt. Okay, er ist jetzt in diesem Raum. Ja, alles nichts. Ventilation, alles gut, super. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich von falsch gemacht habe. Aber dieses Spiel ist sehr seltsam und schwer. Es soll sehr schwer sein. Es ist einfach in diesem Raum. Warum bist du in diesem Raum? Geh bitte wieder zurück in diesem Raum. Der andere Raum ist viel cooler, habe ich so gehört. Ja, erst wieder in diesem Raum. Bleib am besten in diesem Raum. Audio-Ära, kein Problem, Bruder. Und Fixen Wir das ganz kurz mit Control Chalk. Also mit einem Audio-Device. Äh, fix, fix, fix. So, ganz schnell gucken. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo ist er? <lacht> wo ist er denn? Ist er ist irgendwo... Da! Ich sehe ihn, ich sehe ihn, da, da, da, da, Was ist das für eine Pose? Hier, zurück in dir. Bitte, hörst du es? Gehört? Ja, Dann, Du da ihn, da ist er. Er ist hier in dem Raum. Hier. Hier oben willst du hin. Habe ich vorher das coole Spielzeug gesehen? Alles! <lacht> Zwei morgens schon, immerhin. Immerhin gehen die, äh, die Nächte schnell durch. Was? Nein! Nein! Nein! Alles gut, ich reparier doch schon Ventilation. Halt doch die Klappe. Wo ist er? Was zum Fick, was war das? Was, was war das? Was war das? Wo ist er? Oh fuck, ich, ich habe ihn verloren. Nein, er ist hier, er ist hier, er ist hier! Halt da, bleib da. Was gut? Nichts hier? Ich hab immer Angst, wenn ich hier in mein Office gehe, dass auf einmal irgendwas ist. Er ist jetzt hier. Dann gehen wir wieder zurück, kleiner Junge. Nichts da, cool. Na, kleiner. Na, wie geht's hier? Hast du einen Spaß, lebst da? In dem Raum ist auch der tollste Raum eigentlich, oder nicht? hat mal drinne. Das ist der schönste Raum. Cam 09, Leute. Schönster Raum im ganzen Spiel, Cam -0, 0, er ist da ganz hinten. Das heißt, ich müsste ihn hier sehen. Tue ich aber nicht. Super, tolles Spiel. Nicht zum Gepärmen, super. Was? Hallo? Ah! Und, und? Nein, scheiße. Nein, Meditation. Nein, nein, fuck, da kommt, da kommt, da kommt. Alles gut, beruhig dich, beruhig dich. Luft, Luft. Fuck, fuck fuck fuck wo bist du wo bist du wo bist du? Hello? Audio error nein fick dich ist er hier Ey, weh der kommt jetzt durch die corner what the fuck das war phantom balloon boy phantom balloon boy phantom baby phantom bitch boy er ist im raum er ist im raum leute Hello? nice nice ich bin tot er ist im ja ja, am Vent. Ich bin tot. Hi, kill me. Kill me. Da hinten, da hinten ist ein cooles Sound. Ich hab da was cooles gehört. Bitte geh da hin. Bitte. Bitte geh dahin. hin. Das ist was cooles. Das ist was voll cooles. Glaub mir. Glaub mir, das was voll cooles. Walla. Walla, ich scherze euch Karl cooles. Dann willst vielleicht hier hin? Fällt dir der Raum besser? Hallo? Hallo? Oh nein, er ist hier, oder? Er ist immer noch hier, oder? <lacht> Audio Error. Ich werde nicht rausgucken. Was der Kerl? Ich werde sonst sterben. Ich kann kein Audio spielen. Wo ist er? Es ist 4 Uhr morgens. Sie schafft das nicht. Er ist hier. Ja. Kill me. Hi. Hä? Wer war doch gerade rechts? Warum ist das Spiel so schwer? Was zum Teufel mache ich bitte... Was mache ich bitte falsch? Erklärt mir das bitte jemand. Ich bin, ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Let's Player von dem ganzen, auf der ganzen Erde bei diesem Spiel. Was zum Teufel? Er ist da. Dann geh bitte hier hin. Wir machen schon mal. Ähm, das hier zu. Obwohl, nein, das hier, das hier. Da ist er bestimmt gewesen. Hier so durch, dann war er direkt hier. Das glaube ich, was ist passiert. Wo bist du? Geh bitte in diesem Raum. das ist wunderschön, habe ich gehört. Der ist richtig toll. Ist er hier unten? Nein. Ey, dieser Phantom glaube ich, alles kaputt gemacht. Kann das sein? Wo bist du? Er ist wieder hier. Ich habe doch noch gesagt, geh in den Raum. Audi-Ära, oh, super. Aber ihr seht das, Leute, ich habe jetzt äh, Licht, weil ich das nicht erwähnt habe. Ich habe das seit irgendwann Ende FNAF 2 gehabt. Das Licht, Und jetzt habe ich es immer noch. Hey, ihr wolltet Licht. Da habt ihr. Oh, hi. Was? Nein? Ich bin tot. Fuck. Wie kann er denn schon bei mir sein? Ich hab doch hier zugemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Der kann hier gar nicht sein. Ich hab zugemacht. Hier. Der war bestimmt hier drin, oder? Bitte sag mir, ich hab's geschafft. Also, ich habe ihn abblocken können. Ey, das ist ja voll schwer. Wieso? Wie? Wo? Was? Hä? Why? Geh zurück in diesem fucking Raum, du wirst jetzt da nicht die ganze Nacht bleiben. Geh zu- Geh zurück! Leute, warum ist dieses Spiel so schwer? Ich zackel nach 2. Zwei. ZWEI! Es gibt sieben Nächte oder so. Und ich zacke nach zwei, Nacht ZWEI! Ach so! Der ist hier oben durchgekommen! weil ich denn hier die ganze Zeit gehalten Ach so. Ah, köpfchen mal anmachen, Mike. Ja, das macht natürlich Sinn. Okay. Ja, dann habe ich es doch jetzt. Dann weiß ich doch jetzt, wie es geht. Dann muss ich auch immer gucken. Weil hier sehe ich ja zum Glück auf dieser Karte, wo das ist. Ja. Ja, ja, genau. Wo ist er jetzt? Bleib am besten im Raum. So, als nächstes Mal, wenn er ein Band ist, ist er wahrscheinlich hier. Er ist hier so durchgekommen und ist dann direkt hier an diesem Ding gewesen. Da ist er. Dann kann ich ihn mal kurz in Ruhe lassen? Ja, passt. Ich höre ja eigentlich, wenn er ein Band ist, ne? Fuck. Dankeschön, ich wollte keine Minecraft starten. <lacht> Ups. Ich möchte kurz den Launcher schließen. Okay, sorry guys. Sorry. Das ist halt kein Vollbildmodus. Nein, My Minecraft Launcher, bitte. Bitte Minecraft Launcher, schön. Video-Error. <lacht> Nichts ist hier. Camera System. Restart System. Blitz. Schneller. Dankeschön. Niemand da. Super. Hello. Kommt er näher? Ist er irgendwo bei mir? Also bitte hier rein. Wo ist er? Alter, Minecraft schließt sich immer noch nicht. Ventilation-Error. Minecraft, bitte schließt sich. <lacht> das Cringe. Ähm, ja, ich hab's auch irgendwie auf der, Ta der Taste Ich weiß nicht warum. So, ähm. Er ist in diesem Raum. Er ist in diesem Raum. Nice, nice, nice. Okay, vorhin, als Phantom Balloon Ball da war, also das erste Mal, habe ich ihn irgendwie direkt avoiden können. Ich habe einfach weggeklickt. Hat geklappt. Scheiße. Ich glaube, wenn er da ist, muss ich einfach nur ganz schnell aus der Kamera gehen oder irgendwie in eine andere Position anschauen. Oder ihr wisst, was ich meine. Muss einfach... Ich darf einfach nicht... Ich wollte gerade sagen, ist ich bin nicht gerade im Vent. Ich habe gerade gedacht, er wäre im Vent. Lul. Na du. Hi. Da ist er. Okay. Alles gut bisher. Wir machen heute Nacht 2 und 3. Hundertprozentig. Ich werde aber nach dieser Nacht kurz aufhören. Oh mein Gott. Bitte macht es nicht nochmal, Baby. Oh, Baby. Okay, aber ich glaube, von Nacht zu Nacht kommen immer mehr Phantome oder Phantoms in mein Game. Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Verdammt. Ist er schon weiter? Oder ist er wieder hier? Er ist wieder hier. Okay, manchmal ist er irgendwie unsichtbar, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Oder was? Hello. Er ist ein Ja! Yes! Diesmal nicht! Hab ich dich! Ich hab dich ausgetrickst. Da, da ist er. Was? Nein, Ventilation, Ventilation, Ventilation. Und wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich kann wieder atmen. Super. 4 Uhr morgens. Das schauen wir. Guys, das schaffen wir. Einfach ihn die ganze Zeit in diesem Raum halten. Das war's. Oder? Passt diese Taktik? Einfach hier zu zumachen, in diesem Raum halten und dann immer wieder gucken, dass nichts kaputt geht. Richtig. Habe ich das richtig verstanden, Geist? Wo ist er gerade? Kann er bitte kommen? Hi! Hi. Ich glaube, von Nacht zu Nacht wird es auch immer schwerer, den Fatuma auszuweichen. Kann, vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Spiel aus. Das ist das Spiel, wo ich mich am wenigsten auskenne. Neben FNAF 4. <lacht> ja, da habe ich jetzt den nächsten äh, Spaß mit auf jeden Fall. 5am. Guys, es ist 5am. Wir schaffen das. Wir schaffen heute beide Nächte. Da bist du. Du kommst jetzt zurück in diesen fucking Raum. Audio Error. -ü. Deine Audio ist wieder kaputt. Dein nagelneuer Audio r 8. Ich sage Audio r 8, dann habe ich irgendwie das doch nicht sagen wollen. Dann hat sie komisch gemacht. Sorry, Guys. Hi. Sorry, Guys and Girls. Wo bist du gerade? Was? Nein. Hi. Wo bist du? Wieso? Was? Wieso? Wie? Hä? Egal. Fick dich, ich hab's geschafft. Yay! Wo war der? Ein Minigame. Na komm. Oh, uh, das verschwimmt mit Bonnie. Ja. Ja, okay, ich kenne die Minigames. Me. Ich habe jetzt so was, dass man irgendwie Shadow Bonnie sieht, und dann Shadow Chica oder so. Ich habe keine Ahnung. irgendwie cool gewesen, aber man sieht immer noch Shadow Freddy. Wer ist das eigentlich? Weiß nicht. Da liegt Freddy tot. Freddy, was geht, Kumpel? Ah! also sind getötet. Lila Mann. Purple guy So! Kurze Cut hier. Bis gleich. So, normalerweise würde ich ab diesem Punkt euch die ganzen Minigames zeigen, weil es gibt in jeder Nacht gibt es ein paar Minigames. In der zweiten Nacht gab es zwei, deshalb habe ich eigentlich die zweite Nacht sogar neu gemacht, um euch dieses Minigame, was ihr gerade im Hintergrund seht, zu machen. Aber ich werde das alles rausschneiden, denn äh, ja, den Grund werde ich noch nicht sagen. Hier werdet ihr werdet in Folge 3-4 erfahren, ich sage aber noch, nicht dazu, noch nichts dazu. Ich werde euch nur sagen, dass ich die ganzen Minigames erstmal rausschneiden werde. Falls da dann irgendwann manchmal irgendwelche komischen Cuts sind, dass ich irgendwas vorher gesagt habe und dann kommt das so komisch an, wenn ich auch einmal die nächste Nacht reingehe. Ja, dann, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und ja, dann sehen wir die, die Minigames dann in nächsten Folge über... Nee, vierte Folge. Vierte Folge sehen wir die Minigames. Egal, ich spoiler nicht. Wie Spaß auf mit dem Video. Uhu so und dann spielen wir ganz normal Nacht 3 durch. So ich habe kurz das Spiel natürlich noch gestartet, weil sonst der der Telefon guy der Phone Guy nicht aktiv war. Ja, hallo, hallo. Ja, direkt in der Taktik ändern. Also hier fang ich Wo? Ich hab keinen wieder da. hab Okay. So, bitte, der labert. Was? ist er schon wieder hier? Ach, der ist da. Nein. Oh, Error. Ach, ich darf ihn gar nicht in den Raum locken, weil das ist ein Raum, wo ich Easy peasy bekommen kann. Kacke. Hätte ich jetzt früher gewusst. Ja, ich bin nicht vertraut mit dem Spiel, Leute. Verdammt. Oh Wo ist er? Da, da ist er. Da war er gerade. Ganz hinten. Jetzt ist er hier. Super. Nice. Perfekto. Perfekto Elektro. Video-Error ist mir egal. Ich hatte, by the way, in der zweiten Nacht vorhin, das Problem, dass ich ihn gar nicht gehört habe, weil es ein Vent war. Ich habe ihn nur ganz, ganz leicht gehört. Aber normalerweise hört man ihn sofort und klar, wenn er ein Vent ist. Habe ich aber vorhin nicht. Seltsam auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, er ist es am Vent. Oh, fuck. Aber hoffentlich in dem Vent, den ich zugemacht habe, weil sonst bin ich gefickt falls ein event ist ich hoffe er ist ein event wo ich zugemacht habe falls er überhaupt irgendwo ist warum ist sie nicht mehr zu er ist doch hier spiel er ist genau hier warum machst du mir diese komische atmosphäre wenn er noch direkt da ist What the fuck? okay ich ignoriere dich am besten ich sehe ihn immer noch, egal. Ich hoffe, ich muss ihn einfach nur ignorieren. Das ist Phantom Freddy, Leute. Ich glaube es war Phantom Freddy, ich bin mir jetzt nicht sicher. Lässt du mich in Ruhe? Darf ich jetzt nicht mal nach links schauen? Oder wie sieht's aus? Oh Kacke. Hi. Lässt du mich in Ruhe? Okay. Irmorn. Sorry. Der Cringe muss natürlich bei mir immer sein, mein Videos. Nach Nacht nach drei Mal auf jeden Fall erstmal eine Pause von dem Spiel. Damn, es ist, muss sagen, es ist gruseliger als ich dachte, das Spiel hier. Aber es ist trotzdem nicht so gruselig, um ehrlich zu sein. Tatsächlich, nein, sehe ich sehe nicht. Was wo ist er? Ich habe zugemacht. Was willst du, Spiel? Er ist wieder hier. Warum macht das Spiel manchmal diese Geräusche? Ach, Freddy ist hier. Ach so, Fredboy. Einfach ignorieren. Hi, Fredboy. Du guck mich an. Da guck. Ich weiß nicht, ob, ob man es gesehen hat. Aber Fredboy hat mich gerade angeschaut. So gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es nicht gesehen habe. War, ob wegen meiner Facecam oder so, weil die halt jetzt im Weg ist. Aber das kann ich jetzt gerade im Moment auch nicht wirklich ändern. So, aber ihr seht's schon. Jetzt haben wir zwei Gegner. Jetzt haben wir Phantom Balloon Boy und Phantom Freddy. Soweit ich weiß, gibt es noch drei weitere. Wahrscheinlich werden die nächsten Nacht zwei aktiviert und letzten Nacht noch einer. Es gibt keinen Bonnie in dem Spiel. Dafür gibt es halt Springtrap, was so eine Art Bonnie ist. Ist ja auch ein Hase irgendwie. Hm. So, 4 Uhr morgens. Ich habe das Gefühl, ich schaff das ist Fat Boy Da. Sieht mans, Er guckt mich an. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, wenn ich ihn auch angucke, während er mich anguckt, dann bin ich am Arsch. Ich glaube, dann... Ja, man sieht es nicht, aber er guckt mich gerade an. So, ich warte kurz, bis er weggeht. Hello. So, ist er jetzt weg? Ist er weg? Ja, ich hoffe, er ist weg. So, ich darf ihn auf jeden Fall nicht angucken. Okay, super. <lacht> ich versuche, die Jumpscare zu vermeiden. Hätte ich jetzt keine Ahnung vom Spiel, hätte ich die wahrscheinlich alle gesehen. Das ist ein wend oder habe irgendwas mit Vent gehört Ach, audio also audio error kann ich mir mal reden ey. Ich dachte der ruden hat geholfen guten tag spring trap wollen sie vielleicht in meine trap ich bin auch so eine trap was ist er hier ja wer ist da mal wieder zurück in den Raum. Okay? Ventilation Error. Alrighty, Mighty. Piep, piep, piep. Wir werden sowieso am Ende des Spiels auf jeden Fall alle wir jetzt gesehen haben, denke ich mal. Warum, warum Error? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist ein. Ja, soweit ich weiß, ist es ein Bug, dass das manchmal passiert, obwohl man. Hello. Die Errors alle richtig gemacht hat. Manchmal kommt das einfach trotzdem. Keine Ahnung. So. Ich glaube, ich schaffe sogar einen First Try, weil ich jetzt das Spiel anscheinend verstanden habe. Weil ich super finde. Finde ich sehr, sehr gut. Hello. Ich habe absolut keine Probleme, weil ich zumindest weiß, was ich machen muss. Freut mich. Da gehen die ganzen Fails wieder weg. Mach alles wieder gut mit. Was? Video-Error? Ah, egal, ich habe es geschafft. Yeah. Da mir gar nichts. Und Freddy. die sehen wir noch, Freddy. Keine Sorge. Sein Samsk sehen wir noch. So, jetzt ist erstmal Chica an der Reihe Geschle ge ge ge ähm, getötet zu werden, denke ich mal. Kannst bitte nach rechts gehen, Chica? bist du so langsam? Follow me. Ja, ich folge dir doch. Oh nein, ich kann nicht rein. Oh, er ja, sind meine Freunde hier. Na, wie geht's? Ah! Also, gib mir den Cupcake. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, irgendwie, dann lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, Leute.